Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag den Roger zu erreichen unter www.fragdenroger.ch und natürlich über alle Social-Media-Kanäle, die du ebenfalls auf der Webseite findest. Heute zum Thema Werbung und zwar, wo kann ich wie Werbung machen? Wir schauen uns da Xing, LinkedIn, Google Ads und Facebook Ads an. Und ich beginne gleich mal mit Xing. Bei Xing ist es derzeit nur möglich, für einen persönlich selbst Werbung zu schalten. Es gibt zwar eine Agenturlösung. Diese Agenturlösung muss man aber direkt bei Xing nachfragen gehen. Und auch diese Agenturlösung ist nicht gerade perfekt. Sie ersetzt nicht so etwas wie zum Beispiel bei Google Ads oder bei Facebook mit dem Business Manager, sondern ist wirklich nur so eine abstrakte, Lösung für die entsprechenden Formate. Bei Xing kannst du relativ gut Werbung machen in allen verschiedenen Formaten. Du kannst eine App bewerben, du kannst ein Bild bewerben, du kannst deinen Beitrag bewerben, du kannst äh, verschiedene Formate nutzen dazu. Das findest du alles auch auf der Xing Webseite unter den Business Tools. Dann äh, zum Beispiel bei LinkedIn gibt es eine Agenturlösung. Diese Agenturlösung ist aber nur bedingt geeignet. Und zwar deswegen, weil es darum geht, dass du dort vor allem Probleme hast mit den Zielgruppen. Nicht diese zu erstellen, sondern wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe erstelle und dann die zweite Person Zugriff haben will auf diese Zielgruppe, dann hat diese Person keinen Zugriff auf diese Zielgruppe, was natürlich die Arbeit in der Agentur ein bisschen verschlimmert, sage ich jetzt mal. Und hier geht es auch darum, dass man zum Beispiel die Zielgruppen speichern kann und du hast natürlich genauso wie bei Xing die Möglichkeit, Alter und so weiter einzusetzen. Der größte Unterschied zwischen Xing und LinkedIn ist, dass du bei LinkedIn vier verschiedene Ranges hast, wo du die entsprechenden Anzeigen schalten kannst im Alter und bei Xing kannst du wirklich auswählen von 18 bis um mit 99. Das also mal zu Xing und LinkedIn. Dann gibt es noch die sogenannten Google Ads. Das war früher Google AdWords. Und bei Google Ads, da bin ich vor allem spezialisiert auf die Suche. Das heißt, ich erstelle dort vor allem für meine Kunden Suchkampagnen mit den entsprechenden Keywords. Und dazu wird es dann später auch mal noch ein Video geben rund ums Thema Keyword-Optionen. Und diese Keyword-Optionen sind noch sehr, sehr wichtig, dass du diese auch kennst. Bei der Google-Suche geht es darum, dass du mit deinen eigenen Keywords, die du auswählst, entsprechend Werbung machst. Das heißt, immer wenn jemand auf Google nach deinem Keyword sucht, dann wird das oben in der Suche entsprechend angezeigt, deine Anzeige mit den Texten. Du kannst natürlich auch bei Google Ads anderweitig Werbung machen, wie zum Beispiel mit Bannern oder auch auf YouTube. Und entsprechend, wenn du eine App hast, zum Beispiel auch noch diese App direkt bewerben. Du hast bei Google Ads in den Suchkampagnen sehr viele Möglichkeiten der zusätzlichen Informationen über die Anzeigenerweiterungen, die du auch unbedingt nutzen solltest. Und dann solltest du definitiv, bevor du startest, eine Keyword-Analyse machen. Diese Keyword-Analyse beinhaltet vor allem deine Haupt-Keywords, die du nutzt. Und rund um diese Keywords herum machst du dann deine entsprechenden zusätzlichen Keywords. Dann hast du noch die Möglichkeit, dein Budget festzulegen, dein Monatsbudget. Und dieses Monatsbudget sollte sich den Keywords bzw. den Kosten der Keywords entsprechend einordnen. Ich mache ein kleines Beispiel. Wenn du jetzt pro Keyword zum Beispiel im Durchschnitt 2 Franken oder 2 Euro bezahlen musst, dann empfehle ich dir mindestens ein Budget von 600 Franken bzw. 600 Euro zu nutzen. Dann kriegst du bei 2 Franken pro Klick oder 2 Euro pro Klick entsprechend gute 300 Klicks auf deine Webseite und damit sollte sich dann entsprechend arbeiten lassen. Das heißt, deine Budgetkosten solltest du auch den Klicks ein bisschen anpassen. Dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie du auch deine Klickkosten senken kannst. Zum Beispiel mit den Anzeigenerweiterungen Relevanz herstellen zu den Anzeigen bzw. zu den Klicks auf der Webseite natürlich auch. Und da gibt es viele verschiedene Faktoren. Deswegen solltest du, wenn du da anfängst mit Google Ads, dich entsprechend vorher ein bisschen Orientieren darüber und das kannst du entweder bei mir erfragen oder eben über verschiedenste Videos, die du auch auf lernenmitroje.ch findest. Dann gibt es noch die Facebook-Ads, wo du auch sehr gut Werbung kannst äh, bzw. machen kannst, und da hast du wirklich eine große Sparte an Zielgruppen, und das ist auch das zielgruppengenaueste. Netzwerk, wo du deine Werbung platzieren kannst, weil es gibt nirgendwo eine Möglichkeit, wirklich so ganz, ganz genau Werbung zu machen, wie zum Beispiel auf Facebook. Natürlich hast du dort auch eine gewisse, ich sag mal, eine kleine von ca. 80 Prozent, was dann grundsätzlich stimmt, 80, 90 Prozent, kommt natürlich immer darauf an, aber es ist sehr, sehr genau, wenn du eine Zielgruppe auswählst. Du bekommst auch direkt Informationen, wie viel oder wie groß deine Zielgruppe insgesamt ist. Und vom Budget her kannst du natürlich selber festlegen, was für ein Budget du ausgeben willst. Dann gibt es verschiedene Werbeformate, die du nutzen kannst, auch verschiedene Ziele. Du solltest nach Möglichkeit dein Werbeformat auch auf die Ziele ausrichten. Ein kleiner Tipp vorab schon mal, weil auch darüber werde ich dann noch ein Video machen in zukünftiger Zeit, rund ums Thema der verschiedenen Werbeformate und deren Ziele. Beziehungsweise andersrum, zuerst definierst du ja das Ziel und danach das Werbeformat. Und ein kleiner Tipp davon ist, dass du Mobile und Desktop entsprechend trennst und dort auch eigene Anzeigen dann schaltest. Wichtig ist auch zu wissen, sehr, sehr viele Leute gehen vor allem bei Facebook online mit dem Handy bzw. dem Smartphone, also auch auf dem Smartphone, solltest du dann entsprechend die verschiedenen Werbeformate nutzen, die dir dann auch zur Verfügung stehen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du einen Instagram-Account hast, dort Werbung zu machen, auch direkt über die Anzeigen von Facebook. Du kannst auch direkt die auf Facebook geposteten Inhalte zum Beispiel bewerben, auf Instagram, immer unter der Voraussetzung, dass sie auch dafür geeignet sind. Diese Voraussetzungen findest du auch in den Guidelines von Facebook. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst natürlich auch direkt heraus aus dem Werbeanzeigenmanager deine Posts von Instagram entsprechend bewerben, direkt. Du musst also nicht ein Instagram-Konto haben und dort dann wenn das auf Business umgestellt ist, dort dann kompliziert deine Anzeigen schalten, sondern du kannst das auch direkt über den Business Manager starten. Das Wichtigste ist aber auch bei Facebook, sei dir deiner Ziele bewusst, was willst du damit erreichen, damit du eben auch entsprechend das richtige Format auswählst. So, das war's in dieser Folge rund ums Thema Werbeformat bzw. wo kann ich Werbung machen? Auf Xing und LinkedIn machst du vor allem Werbung für Businessleute, weil da kannst du wirklich auch ganz spezifisch die einzelnen Positionen der Firmen ansprechen, beziehungsweise da kannst du CEO, CFO und so weiter, du kannst Marketingverantwortliche ansprechen. Und äh, bei Google, da holst du dir vor allem die Leute, die auf Google dann suchen, auf deine Webseite. Und bei Facebook kannst du das im Prinzip nach dem... Ja, sagen wir mal, mit Schrot auf Spatzen schießen. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, sehr groß Werbung zu machen mit einer großen Zielgruppe und diese dann immer weiter einzuschränken, je nachdem, wie halt dann dein Werbeformat aussieht bzw. wie deine Ziele sind. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen hier bzw. fürs Zuhören auf dem Podcast wünsche dir viel Erfolg mit deiner Werbung und falls du eine Frage hast, kannst du dich direkt an mich wenden. Du findest mich wie immer auf fragdenrosche.ch. Übrigens auch wenn du eine Frage hast, die ich dir beantworten soll in einem meiner nächsten Videos, geh auf fragdenrosche.ch, klicke dort auf das Formular, fülle es aus und schick mir deine Frage, dann kann ich sie entsprechend beantworten. Weiter freue ich mich natürlich auch übers Teilen von diesem Beitrag auf den verschiedenen Netzwerken Xing, LinkedIn, Google Plus und so weiter, Facebook natürlich, bin ich sehr, sehr dankbar, wenn du das entsprechend weiterverbreitest. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass ich auch einen sogenannten Digital Marketing VIP Club habe auf Lernen -mit Dort findest du noch viel mehr Informationen rund ums Thema Digital Marketing. Registriere dich jetzt und du bekommst bereits sieben verschiedene E-Books einfach so geschenkt. Du kriegst auch über zehn neue Videos auf diesem Digital Marketing VIP Club und weitere zusätzliche Möglichkeiten, wie du mich dann entsprechend kontaktieren kannst.